Irgendwas stört mich noch, wenn ich hier so sitze. Ich glaube, es liegt zuallererst an meinen Haaren. Ich glaube, ich gehe zum Friseur ganz schnell. So, ich brauche noch ein paar Assets für YouTube. Intro. Was geht ab? Hier ist Mirik. Heute zeige ich euch, wie in Photoshop ein Dreifeed für Instagram macht. An Reesers neues Single Eyes für meinen Instagram-Feed. Ich nehme euch jetzt mit in Photoshop und zeige euch, wie ihr das Projekt anlegt. Und let's go. So, jetzt sind wir in Photoshop und erstellen direkt das Projekt. Die Breite bei einem 3er-Feed ist 3240 x 1080. Wir nennen das jetzt mal feed Tutorial und kreieren das Ganze. So, jetzt haben wir hier unser Canvas. Erstellen zunächst mal unter View. Und New Guide Layout, ein 3 -Feed. kurze Anmerkung, macht es auf jeden Fall auf Englisch, weil die ganzen Tutorials sind auf Englisch und es bringt einfach mehr, das auf Englisch zu haben, ist einfach einfacher. Okay, wir haben drei Reihen, also wenn wir zwei, wenn das Bild nur in zwei geteilt, so haben wir drei Reihen. Wir starten jetzt einfach mal mit äh, dem eigentlichen Cover, nehmen dazu das Cover hier, habe ich mal zusammengefügt und mit STRG C, STRG V kopiert ihr euch die Sachen, Die Layer aus, machen wir an. Ein bisschen zu groß das ganze und packen den mal ungefähr so hin wie wir es möchten sagen wir mal so und dadurch dass das jetzt hier überall so ausgeschnitten ist und äh, nicht perfekt weil es ja aus dem anderen projekt kommt ziehen wir hier mit dem auswählen tool hier rectangular marker key tool nennt sich das ein kasten drumherum um den ausschnitt den wir haben möchten ich möchte jetzt diesen ausschnitt und maskieren den ausschnitt weg so Dadurch ist jetzt alles perfekt abgeschnitten, keine Überbleibsel übrig. Das Ganze ist natürlich jetzt angewandt als Maske, deswegen müssen wir das Ganze erstmal kurz konvertieren, dass wir die Maske nicht haben und jetzt auch ein bisschen bearbeiten können. Wenn ihr den Hintergrund erweitern möchtet, einen kleinen Kasten an den Punkt setzen, wo ihr den Hintergrund haben möchtet. Drückt STRG C, STRG V und dann habt ihr das Ganze überlagert und setzt das wieder ungefähr so hin mit dem Bewegungstool, wie es eigentlich ist. So. Und wenn ihr STRG T drückt, das transformieren, könnt ihr das, wenn ihr SHIFT gedrückt haltet, einfach ganz lang ziehen, bis ihr das so weit habt, wie ihr Bock habt. Ich lasse das jetzt mal so. Sieht natürlich jetzt noch scheiße aus. Das Ganze machen wir auch auf der anderen Seite. Kopieren das rüber, setzen es wieder so hin, wie es eigentlich war, ungefähr, und ziehen es lang. So, und damit habt ihr schon den Hintergrund ziemlich entspannt erweitert. Ich ziehe jetzt mal mir den Background von dem eigentlichen Video bzw. Bild hoch, packe den nach oben, richte den so aus, dass es horizontal ist, dass ich das Ganze überlagern kann. Wieder mit Steuerung T vergrößere ich das Ganze und hier das mächtigste Tool meiner Meinung nach in Photoshop habt ihr die Blending Modes. Ich nehme jetzt mal Screen und mit Steuerung und M könnt ihr das Curves Tool aufrufen. Und da werde ich jetzt ein bisschen den Kontrast, die Schatten nach unten ziehen, dass das Ganze nicht so super krass überlagert wird. So, das ist doch schon mal schön. Ja, ein bisschen zu krass, so so sieht schon mal ganz geil aus. Ihr seht ja jetzt hier, das ist jetzt ein bisschen zu sehr auf Reaser Ich werde das Ganze jetzt mal nicht markieren, sondern ich werde eine Ebenenmaske drüber legen. Und mit dem Brush Tool, der Brush ist jetzt groß, den könnt ihr kleiner machen, wenn ihr alt. Drückt haltet und mit der rechten Maustaste jetzt bei Windows könnt ihr dann ziehen und dadurch wird es kleiner. Das ist eigentlich ziemlich geil. So, wir haben den falschen Brush ausgewählt. Ich habe da was ausprobiert. Deswegen nehmen wir jetzt einen ganz normalen Soft Brush. Das ist ganz normal bei hier oben in dem Brush Panel. Könnt ihr einfach Soft Round auswählen. Und hier ist es so, wenn ihr schwarz bedeutet radieren, also schwarz bedeutet weg, weiß bedeutet ist wieder da. Und also ich radiere jetzt an der Stelle von Reza's Gesicht einfach mal so ein bisschen die Scheine von dem Wasser so ein bisschen weg, dass Reza wieder raus poppt aus dem Bild an sich. Ja, hier oben sieht eigentlich ganz geil aus. Lassen wir mal, nehmen wir mal mit. Genau, wie ihr das schnell wechseln könnt, ist mit der Taste X. Wir machen jetzt hier wieder, wenn ihr auf die beiden drückt, dann wird auf Schwarz und Weiß resettet und wir nehmen jetzt wieder Schwarz und radieren noch ein bisschen an den Stellen, wo wir es haben möchten, nicht haben möchten, weg. Jetzt haben wir schon sehr viel getan, das ist schon ziemlich cool, ich habe mir einen kleinen Asset Ordner zusammengelegt, äh, aus Sachen die ich jetzt auf jeden Fall benutzen möchte in dem Tutorial. Ich habe jetzt mal zum Beispiel hier in einem 3D Programm meiner Wahl, hier Blender, habe ich mir mal so eine Hand rausgerendert von Reezers 3D Modell. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, gerne in die Kommentare, wie ich 3D Sachen mache oder wie ich da so ein bisschen benutze und wenn ihr noch mehr Techniken lernen wollt, dann Gerne auch in die Kommentare ich bin immer down dafür. Ähm, wir leihen das uns jetzt mal ab. Mal gucken, wie das jetzt hier irgendwie gut sitzen könnte. Das könnte man hier, wenn ihr wieder STRG T, das ist das Transformieren-Tool, eines der wichtigsten und besten Tools. Mal mit Rechtsklick könnt ihr verschiedene Modi auswählen, wie das Ganze verzerren oder machen wir bei Rotate könnt ihr halt nur rotieren, nichts anderes. Bei Distort könnt ihr die Ecken greifen und das Ganze so halt super hart verzerren. Und sowas würde ich jetzt gerne mal machen. Nehmen wir mal so, machen wir den Da Vinci. Und ja, wie ihr seht, habt ihr wieder das Problem mit den Rändern. Das löst sich oft auch durch Blending Modes. Wir nehmen aber, glaube ich, Screen. Und wie ihr das Problem löst, ihr macht wieder eine Ebenenmaske hier auf dem und, äh, und dem Tool da. Dieses, dieser Kasten mit dem Loch und macht wieder das ganze auf schwarz und radiert an den stellen wo ihr es nicht haben wollt einfach entspannt alles weg und so könnt ihr dann Sachen gut ineinander blenden lassen und wichtig ist beim 3Feed auch auf jeden Fall dass an den Kanten zum Feed selbst äh, immer Übergänge sind also das zum Beispiel das ist ja Bild 3, 2 und 1 dadurch dass Reza nur Halt drauf ist ähm, ist auf ist das auf beiden jeweils drauf und dadurch ihr das Überlappungen und dadurch wirkt das so Ganze auch noch mal interessanter. Wir machen das so, schieben es einfach ein bisschen nach da, nach oben, so mit alt könnt ihr das duplizieren und habt dann dadurch die Ebene angewandt, alles entspannt, wir löschen jetzt mal kurz die Ebenenmaske raus, weil sonst kann man nicht richtig flippen, wir flippen das jetzt mal horizontal, mit Rechtsklick und Flip Horizontal wieder, nehmen jetzt mal diese Hand, radieren wieder hier mit der Ebenenmaske alles weg was äh, überschüssig ist und was das Ganze weniger zum Blenden bringt. Das sieht schon mal ziemlich geil aus. Ich werde das Ganze jetzt mal wieder mit Steuerung T ein bisschen kleiner machen. Und ah, gefällt mir wieder nicht. Wir ja, haben ein bisschen Radieren. Dann könnt ihr das alles wieder reinradieren sozusagen. Ja, das sieht schon mal ziemlich cool aus. Wir duplizieren die ganze Ebene noch einmal, dass wir so einen glowigeren Look bekommen. Und wenn ihr mit SHIFT, alles anwählt, könnt ihr STRG E drücken und dann wird das auf eine Ebene zusammengepresst, alle drei Bilder und dadurch haben wir jetzt wieder einen schöneren, aber auch hässlicheren Look. Wir radieren das Ganze hier, was wir wieder nicht brauchen, weg. Nehmen jetzt mal diese PNG von Reza, wie sie hier liegt. Da ist natürlich das Problem, dass wir hier einen Hintergrund haben. Da kann man ganz einfach mit umgehen, wenn man auf SELECT und auf SUBJECT geht. Dann berechnet der, wo ungefähr sein Objekt ist. Das funktioniert manchmal gut, manchmal semi gut, aber dadurch kann man das ganz schnell ausschneiden. Jetzt habe ich hier, das ist dann dadurch ausgewählt, das was der Computer denkt oder das Programm denkt, was das Objekt im Bild ist. Und dann kann man wieder mit einer Ebenenmaske alles, was überschüssig ist außerhalb dieser Auswahl, äh, löschen. So, wir haben jetzt, das ist hier Reza auch 3D aus dem Trailer wie gesagt Blending Modes, das ist mit das allergeilste was man machen kann. Das ist wieder Screen, irgendwie tut er es heute. So, wir duplizieren jetzt nochmal die Ebene, gehen auf rechtsklick und restaurieren den. Ja, jetzt könnte man theoretisch den Filter Motion Blur anwenden und das sieht schon mal ziemlich stark aus. Der verzieht das ganze halt in der Bewegung, wir machen den jetzt mal kurz Solo. So, sieht man hier so. Das ist einfach nur so eine Verwaschung, aber das mache ich ziemlich oft, weil da kriegt man ein bisschen mehr Bewegung und Visual Interest rein. Dann aus dem Cover die Font von Ice. Genau. So, packen das Ganze mal ein bisschen kleiner, weil das Cover an sich, Cover sind 3000x3000 und das ist jetzt für unsere Zwecke ein bisschen zu groß. Packen das mal so mittig eigentlich, ganz cool. So, wir gehen immer kurz nochmal in das Projekt hier, holen uns die Reza-Font. Genau, like this und äh, konvertieren das Ganze mal zu einem Smart Object und mit Blending Mode wieder arbeiten. Hier, Screen und dann hast du den gleichen Look wieder wie vorher. Wie gesagt, immer noch Blending Modes, stärkstes Tool, um einen eigenen Look zu erzeugen. Was wir auch noch machen können, wir haben die Hintergründe ja erweitert. Die können wir jetzt mal kurz zusammenführen mit dem Bild von Reza. Jetzt haben wir ein einziges Hintergrundbild. Das ist sehr destruktiv, deswegen machen wir mal STRG, C, strg V, kopieren das Ganze. Machen die hier aus und mit STRG E zusammenfügen. Ich versuche, glaube ich, mal demnächst, beim nächsten Tutorial, wenn ihr noch eins sehen wollt, die, die Hotkeys, damit ihr mal seht, was ich so am Drücken bin die ganze Zeit. So, an und aus haben jetzt die Layer, die Ebene als komplett eigene Ebene. Wir können das hier mal STRG G, macht die Gruppen, und schreiben mal Fonts, dann das Ganze immer ordentlich halten, an und aus machen. Ist Das in die Hände, cool. Wir holen uns jetzt vielleicht nochmal noch mal wieder auf Screen. Screen kommt immer sehr gut hier bei dem Ganzen, weil es hell auf hell ist. Radieren wieder alles, was wir nicht möchten, weg. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock auf den Kopf. Genau, das ist ganz geil. So, und wir duplizieren jetzt, glaube ich, mal den Wasserlayer. Genau, das Ganze wird glowier. Komm, wir nehmen Color Dodge, einfach mal um ein bisschen, ein bisschen Farbe reinzubringen. So, das jetzt noch ein bisschen langweilig. Wir nehmen jetzt noch eins, noch ein letztes von Reza. Eine Ebenenmaske. Radieren wieder alles weg, was wir nicht brauchen. Hier mit Schwarz wieder wechseln. Ein bisschen wieder herholen, weil es ein bisschen zu krass Duplizieren wir. Steuerung T und auf Distort verzerren vielleicht. Ich nehme jetzt mal den hier. Da seht ihr, die Sättigung ist ein bisschen hoch. Da könnt ihr auf Steuerung und U, wenn ihr auf der Ebene seid, kriegt ihr die U-Saturation. Da können wir da ein bisschen... Die Sättigung rausziehen. Wie ihr seht, das Wichtigste ist immer, dass alles so ineinander sich einfügt. Könnt ihr auch mit der U, also könnt ihr die Farbe ändern. Also wenn ihr jetzt so ein bisschen mehr Blau wollt, bisschen Magenta-lastiger sieht man eher so. So, wir machen die U mal wieder auf 0. machen die Saturation jetzt ein bisschen runter, leiten das wieder auf normal und die Opacity einfach auch ein bisschen runter. Man muss echt nicht immer alles erkennen was ihr macht, also ballert einfach voll. Das, ist, das meiste wie ihr seht ist halt einfach Trial and Error, ich packe einfach irgendwas übereinander, bis es mir halt gefällt. So ich habe das ganze mal wieder rasterized. dupliziere das ganze damit ich noch ein bisschen mehr, bisschen mehr Glow drumherum habe. Das gleiche könnt ihr aber auch realisieren indem ihr doppelklickt und Outer Glow macht. Wir können mal gucken ob wir das entspannt hinbekommen, hier seht ihr auch eine kleine Preview davon, wie das aussehen wird. Ja, das sieht schon mal ganz geil aus. Ähm, ich packe jetzt mal, wichtige Sachen sind, sage ich immer, ist Textur. Und deswegen habe ich mal so eine Grain Papiertextur drüber gepackt. Könnt ihr euch aus dem Internet ziehen. Einfach gebt mal Grain ein. So, ich habe das jetzt hier auf eine einen Kasten gebracht. Dann, dann ist der Grain schöner, als wenn ich ihn jetzt Steuerung T und drüber ziehen würde, weil dann ist er so lang gezogen. Und deswegen lassen wir den so und duplizieren den jetzt einfach ziehen rüber. Mit dem V-Tool, wie gesagt, könnt ihr bewegen. Steuerung E verbinden wieder zu einer einzigen Ebene. Mergen wir, nennt sich das. Und suchen uns jetzt einen Blending Mode raus, der das Ganze bisschen. Oh, das sieht auch geil aus. Ja, Screen ist es. Und dann könnt ihr den Kontrast da wieder auch ein bisschen mit Steuerung M Curves anpassen. Das nehme ich auch gerne und legt das auch einfach mal drüber. Hier Steuerung T größer machen. Mal über die ganze Breite. Und können dann wieder mit Blending Modes. Arbeiten, bis wir das so wollen. Ja, das sieht ganz cool aus, weil das ein bisschen snowy ist. Passt zum Theme vom Song. Da fällt mir auch wieder der Kontrast nicht so gut. Grunge-Textur von dem Pack. So ein paar Scratches. Nehmen wir die hier. Die kann man lang ziehen wie man Bock hat. Also da ist das nicht wichtig, ob die Qualität Lost geht, weil du machst eh mit einem Blending Mode, gehst du drüber, sagst Screen. Oder auch Color Dodge, wenn du das ein bisschen glowy haben willst. Das will ich jetzt hier haben. Ich mache wieder eine Ebenenmaske, weil es mir nicht gefällt, dass das jetzt hier auf Reese's Gesicht so viel ist. Und radiere einfach da, wo es mir nicht gefällt, das Ganze wieder weg. Das wäre schon mal das eine. Wir duplizieren das Ganze noch einmal. Seht ihr, das glowt, weil das jetzt so übereinander ist. Wir machen jetzt mal den Filter Blur Motion Blur. Und ziehen das Ganze mal ins extreme und machen den fill davon auf 10 oder so einfach nur um noch ein bisschen mehr textur reinzubringen sagen wir mal 30 und was ich gelernt habe heute ist wenn ihr auf einer ebene seid und 4 drückt dann ändert ihr hier die opacity jeweils auf die zahl ich habe mit 7 8 9 wenn ihr schnell 4 5 drückt habt ihr 45 opacity oder 19 ja so, ihr habt das Ganze jetzt erstellt, geht auf das Slice-Tool, dieses Messerchen hier. Und dann steht hier oben, Slice from Guides. Dann schneidet der an den Stellen, wo diese Linien sind, für euch aus. So, das hat er, hat er jetzt in drei Teile geteilt. Einmal 1, 2 und 3. Und das hier sind eure Feedbilder. Und wie ihr das Ganze speichern könnt, ist auf File, Export, Save Web for Legacy. Und sagt dann jetzt, wir sagen jetzt mal JPEG High. Und sucht euch einen Ort aus. Und dann macht er Format Images Only. Genau, alles perfekt. Speichern. Hier 3240. Alles gut. So, wir gehen jetzt mal kurz in den Ordner. Genau, der legt hier einen Ordner an. Und da habt ihr dann eure drei Bilder. Ihr könnt jetzt nochmal sehen, wie ich das Ganze hier noch schöner mache. Hat mich gefreut. Viel Spaß beim restlichen Zusammenschnitt. Ciao. Vielen Dank fürs Anschauen, hat mich mega gefreut, dass ihr das bis hierhin geguckt habt. Vergesst nicht zu abonnieren, die Klingel zu drücken und das nächste Video zu gucken, was irgendwann kommt. Wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, was ich besser machen kann, gerne in die Kommentare. Ja, Und damit, peace out.